Wir sind hier auf der Deutschen Meisterschaft mit Rene Brain. Hallo. Und wir haben was ganz Besonderes vor. Und zwar, wir machen hier mit der App random Regeln und spielen einfach gegeneinander. Und ich sag so, ich glaube, das wird alles hier drüber entschieden. Äh, <lacht> Scale oder nicht, mal gucken. <lacht> so. Dein Deck ich, ist besser, sag ich jetzt schon. Jeder <lacht> <lacht> Disclaimer am Anfang ja. schon, weil ähm, <lacht> das ist Teil. So. so. Äh, und ich würde sagen, wir würfeln, wir anfangen darf. Ja. Hoch entscheidet? Ja. Ja, fängt ja gut an. Eins, eins, eins. Nein! Normal <lacht> oh, ja. Vier. Vier. Äh, der erste darf nicht ziehen. Äh, ja, ja, ich weiß. Ähm, fang nur mal an. Okay, ich fange an. Vier Karten waren das, ne? Starten. Vier Karten. Skill wird umgedreht. Und ich würde sagen, wollen wir schon starten, bevor wir die Hand angucken? Ja. Oh, Mann. Dann habe ich jetzt den Zeitdruck, Zeitdruck. Ne? Das ist der Vorteil, das ist der Nachteil dafür. <lacht> okay. okay, und los geht's. Let's go. Ähm. Äh, äh, Set, set, pass. Okay, draw, drop, Face, drop, Face, main face. Ja. Set, set, pass. Oh nein, das ist ja. Äh, ich aktiviere die, darf ja. dann äh, mir was suchen? Ja. Okay. Äh, wir resolven und ja. dann. Kann okay. man mal gucken. Okay. Was haben wir jetzt? You lose the duel. Der Storale ist auch am vorigen Darf man unschaden? Ist das, das uh, Rechainable? Chainable? Nee, nee, es ist killbar. Ist, ist, ist okay. Ja, hm. <lacht> okay, und äh, weiter geht's. Ja, yeah, okay. Äh, okay. Next. So, okay. Was geht's? Äh, dann äh, aktiviere ich die, darf meine Karte ziehen. Yep. Und dann, äh, da ich einen krassen Skill habe, kann ich den einfach so beschwören. Okay. Und dann gehe ich in die Battle Phase ja. und greife mit Verbündeten an. Effekt ähm, Spanish. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Oh, nächste Rule. Oh nee, warum kriege ich denn so viele? Beide Spieler ziehen oh, nice. zwei Karten. Okay, das, das nehmen wir mit. Erstmal erst mal recyceln hier. Äh, und weiter geht's. Ja, musst du jetzt äh, langsam spielen. Und dann äh, direkter Angriff mit 1-4. Ja. Und dann bist du. Okay. Draw. Draw-Face, Step-Face, Main-Face. Ja. Ähm, set, set, Set, Set. Du bist dran. Sie. Warte, ich geb dir meine Regeln. Ja, ich merk <lacht> das schon. Äh, ich leg die in Defense, ja. äh, beschwöre ihn wieder nochmal, weil ich es kann. Äh, ja. <lacht> und dann möchte ich ihn angreifen. Back, destroy. Oh. <lacht> Oh. <lacht> äh, Nigira, let's kann für den Rest des Spielzugs. Das ist ja auch nulliert, oder? oder? Nee, das kann nicht werden. Okay. Aber ich gebe ab und du bist dran. Okay. Draw, draw Face, Double Face Main Face. Set. Set bist. Alter, er mauert mich zu hier <lacht> jetzt. <lacht> äh, ja, dann bin ich jetzt mal gemein, ja. weil ich Tribute. Dann spiele einfach Chinzo. Ja. Und ich greife mit an. <lacht> ja, erst Angriff durchführen, dann Regel <lacht> durchführen. Uh, Warte mal, Reaction. Uh, ich kann keine Feineffekte mehr benutzen. Richtig. <lacht> Toll! Und ich darf keinen keine Space mehr benutzen. Also, ja. what is this? Äh, uh, Effekt? Ja. Ja, und wie komme ich jetzt da durch, wenn ich frage? Ne? <lacht> was? Das kann ich doch noch raus? So was habe ich überhaupt noch? Was kann er holen? Für zwei oder hier, Digga. Ne? Also, du kannst die selber nehmen auch? Kann sich floaten? Ja, gut, aber. Äh Oder Kristallsee? Dachst du, ich das halt schon weg. Ja, yeah, ja, yeah, ich weiß. Ich tue schon alle aus durch. Äh, ich nehme sie nochmal. Ja. Äh, Z. Und die ist dann destroyed. Und. <lacht> Wollen wir mal gucken? Ja. So, okay. schon wieder. Das ist ja schwer. <lacht> ja, ich Ja, komm, ich vertraue dir eigentlich hier. <lacht> so, und dann bist du dran. Okay, Draw? Ja. Was <lacht> soll ich denn machen? Ich brauche den Effekt. Ich brauche den Effekt. Warte doch. Oh, ich, ich, ich warte mal. Beide Spieler müssen ja Deck umdrehen. Was heißt, ist das denn? Offen. Ja. Okay. <lacht> oh, weiter geht's. Fuck. Jetzt stallt er hier auf den ganzen. Bis die Regel. Ist so, egal, du bist dran. Okay, ich zieh. Wieso ähm, mein Jin jetzt auch noch? Dann setze ich, cool. ja. setze ich, Angriff. Perfekt. Ja. Wie machen wir das mehr, umgedreht und abheben wahrscheinlich, ne? <lacht> umgedreht abheben. Ja, das ist doch toll. <lacht> Einmal egal. So. Bitte sehr. Oh, ja. nice. da ist der Out. Ja. Äh, die Phasen sind andersrum. Fangen wir mit der Endphase an. Hey, jetzt voll gut! Warte mal, du gehst, gehst in die Endphase, dann wieder in die Phase oder was? Ja. Oder gehst du jetzt rückwärts? Eigentlich müssen wir jetzt rückwärts gehen. Du gehst jetzt in die Phase und, äh, und dann gehst du wieder zurück in die Phase. Ja, eigentlich schon, was ne? Was soll das denn? Alle Phasen sind andersrum. Dann machst du eine Main Phase und dann gehst du in die Draw Phase und dann bin ich dran. Wahrscheinlich. Ja. Phasen ja. gehen andersrum. Ja! Äh, dann, ja, geh ich in die Phase. <lacht> ja! Effekt! <lacht> <lacht> Willst du äh, wirklich reich. Effekt nutzen, weil du die the warrior jetzt hieß? Aber ja, kannst machen. Ja, Sack hier, easy. Vielleicht krieg ich noch einen geilen Effekt. Äh, Kristallseer? Ja. <lacht> das Sieß Ding ist halt, der Rest meines Textes ist doch auf die Royal Lady gefühlt. <lacht> Geben ab. Ne, ich lass so. Cool, Kuribo, cool. Okay, ja. Ähm, so. Okay, weiter geht's. Beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte verbannen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich nehme den also. Okay. Ähm, so. Ähm. Ja, wir sind ja in meiner Battle Face. Gehen wir in meine Main Face 1. Main Face 1. <lacht> dann gehen wir mal in eine Simmer Face, dann gehen wir in eine Draw Face. Ja. Und dann bist du. Äh, End Face. End äh, Phase. Äh, <lacht> Draw Face. In der Draw Face möchte ich... Ja. Darf ich darauf reagieren? Auf die ja, ja, ja, klar. ja okay. Ich Wenn alles reinschaffen. Ja. Ja, das Verband kam dir jetzt gelegen, ne? Ja. Das kam unerwartet, dass ich jetzt einfach mal wieder deck ab Und dann immer noch in der Draw Face. Ja, ja, so klar. Falsch. Erst mal erst ziehen, erst mal ziehen. Nee, in deiner Drawface aber noch. Nee, davon noch. Ach, Das ist sogar eine ziehen. <lacht> Draw die Kriegerin. Ja. Und jetzt... Bleib das ist so lange offen, <lacht> was? Äh, Dann immer noch in deiner Drawface. Ja. Das Tornado. <lacht> Hat er gerade gesettet, diesen Zug, ne? Oder hab ich schon länger nicht... gesettet. Deine, ähm... Wenn Endverse war, ist es wieder ein neuer Zug gewesen, durch dieses Resetten, oder nicht? Nein, das ist ich immer noch im selben Zug. Ja, stimmt, okay. Dann nee, ist die ne. weg. Okay. Und dann bist du drin. Setten wir die dadurch nicht. Okay, dann... Äh... <lacht> Der Face, Stamp Face, Main Face, weil das normal ist hier, hier in dieser Welt. Ähm, Einmal. Ja, nach der Norm ist kommt. Die Lebenspunkte werden vertauscht. Äh. äh warte, du, ich hatte noch Full. Ich hatte äh, 1,4? Ja, 1,4. Genau. Das heißt, ich, Du hast 2,6, ich habe 1000. <lacht> ja, schön. Sehr gut. <lacht> <lacht> ich merke, die Regeln sind auf meiner Seite. Ja, äh, Battle. Nein, ja, nicht Battleface. Ähm, ich setze noch eine Karte. Ja. An Battleface, attack. Jetzt 1,5, ne? Ja. Die kostet 1000, aber effekt, auf eine Karte ziehen. Ja. Dann ist der ja. Okay, Dann zieh ich. Haha. Okay. Okay, nächste Route. Die nächsten Runde werden vertauscht. Okay, das ja, deine 4000 zurück. So, weiter geht's. Und da ich jetzt kein Monster habe, kann ich Cyberdrachen beschwören. Ja, ja. Äh, zusätzlich, weil du so intensiv drunter guckst, mache ich Cosmic Cycling da drauf. Ähm, ja, sure. Okay, wow. Zeichner für ähm, 1000 weniger? Ja, jetzt? wenn ich höre 3000. Mhm. Äh, dann äh, beschwöre ich, weil es kann wieder den ohne Tribune. What? Okay. Geh okay, die Battle-Phase, ja. greif mit denen an. Was macht der dazwischen? Ja mit den stärksten, höchsten Angriffspunkte, Eine Angriffsposition. Eins von einem auch auf Beispiel für Zeit, also den da. Ja, toll. Ja. Okay. So. Und dann äh, battle League, dann krieg ich äh, was ist das? 600 Schaden. Ja, 600 Schaden. Und dann verbann ich ihn. Da ist noch 2000, ne? Und ich ja. hab 1000. Äh, und, Rule. Es ist Zeit für die End-Phase. Ja, ja sowieso. Also, <lacht> ja, dann bist du. Okay, Draw. Ja. Ähm, Set. Ja. Du bist. Was zieh ich denn die ganze Zeit nach? Ich bin... Äh... Ja, das geht gar nicht, halt mir auf. Ah! Äh... <lacht> du raus. bist dran. <lacht> okay, Draw. Ja. My face, made face, ja. face. Okay, draw. Okay, äh. Effekt. Okay, alle Zaubergarn. Ja sure. gut, dann sind wir Optionen Option ein bisschen rar. <lacht> Set, Pass. Draw. Du hast auch einen Skill, ne? Nur so als Impfung. Ich weiß. Äh, ich glaube, ich aktiviere mal. Effekt. <lacht> ja. Äh, eine zurück wieder. Ja, und eine neue <lacht> Zieh. Ziehen ich eh wieder nach, Alter. Mein Skill ist ja nicht so geil wie die deine. Ja, es ist stimmt natürlich, meine ist besser. Achso, ne, so rum, ne? Oh, <lacht> ich zeig dir was was ziehst. <lacht> okay, Draw? Uh, okay. das könnte für mich jetzt gut sein! <lacht> da bist du. Ja, ich bin. Kannst du mal ein Monster spielen? Ja. Ähm, Set Pass. Draw? Ja. Face, face ja. Raw Face, Normal Summon obviously. Äh, ja. Ähm, Battle-Face. Okay. Ja. Ja, krieg ich 1,5. Yep. Ja, da bist du 1,5. Ja, da bist du. Draw Face. Ja. Step-by-Main. Ja. Ja, nee, ist der Vergleich. Aber du kannst auch ausspielen. Oder? Das ja, okay. Seilber darauf? Ja. Darauf durst du jetzt noch reagieren jetzt. du wir okay. Äh... <lacht> <lacht> wenn wir noch Wie oft kriegen wir das denn? Sind da irgendwie vier Regeln drin oder was? Nee, nee, da sind viel viel mehr drin. Ähm... Ja, ist ein Problem. Ich sag dir so, wie es ist, mein Lieber. Das ist ein dickes Problem. Das ist, das ist aber nicht mein Problem. Kein <lacht> Problem ist nicht mein Problem. Ja, Battleface. Hm, Effekt. Hm, du bist. Du hast schon wieder. drop face face oh Gott. Die Lebensmittel die werden vertauscht. Also ich, äh, das ist zu 2000, ich habe 1,5. Ja. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Was? Zack? Oh, nein. Äh, Effekt? Ja, ja. Mein Zug, so <lacht> ich hab so viele davon. Wie viele möchtest du haben? Alle. <lacht> ja, da muss man noch ziehen jetzt. Ja. ist noch die Aktion, wie soll, ja. ne? Draw. So. Zähle gehen ja vom gegnerischen Deck. Geil. Ja, dann kriege ich deine Ruine. Wieso du? Ich ziehe. Ich bin noch oh, also schön. bei mir. Ich zieh, ich zieh deinen Elf <lacht> <lacht> Nee, das ist mein Friedhof. Hast du sorry, dein Bug zieh ich. <lacht> ja. Du bist gleich Deckart. <lacht> Ähm, so, der hat jetzt. Was hat er jetzt? Äh, B -b -b -b -b Na, einen? mein Krug ist ja weg! Ja. Nein! Ja, der Drama ja Ja, warte, ich mach Bug. Erstmal Next Rule, ne? <tüxtlich> Bug. Ähm. Der verbraucht. 2-2, das ist super. Äh, dann zähl ich eine, dann bist du. <lacht> was ist das wohl? Hm, äh, ja, ich sag so, es ist halt anscheinend eine schwierige Situation für mich. Ja, du musst mal ein bisschen deinen Deck. Gibt's das, äh, dass man einen tauschen kann? Nein. Beide Mozart die Muster. War ich denn jetzt? Also den, den ich mein, Boy. Aber der kriegst du keinen Zauberzehmarken mehr, glaube ich, ne? Nee. Und dann opfere ich den, Ich spiele noch Chinsu. Äh, jep. Letzte Battleface-Angriff. Oh. Ich darf ja nicht gewählt werden. <lacht> <lacht> Was ist das? Du bist dran. Äh, ein... Nee, oh, nee, nee, nee, auf den Angriff, der möchte ich reagieren. So. Damit. Okay. Da ja, bist du. Dann bin ich Draw. Draw, Stand by face Main-Face. End-Face. Zieh mal. Nein, du machst doch was! Ah, ein das ist so End-Face! End-Face! Nein, neue Regel. Ich glaub, okay, ich war schon, in, ich war schon weg. Ja, es ist jetzt mein End-Face! Guck mal! Sogar der sagt das! Er sagt, es ist jetzt meine End-Face. Nein! City. <lacht> so Leute, das war wieder ein Random-Duell. Ähm, diesmal mit anderen Regeln. Wir haben zwar ein paar Doppelungen, aber... Falls ihr wieder zusätzliche Regeln wollt, schreibt es mal in die Kommentare und vielleicht spielen wir das Ganze wieder und vielleicht mit jemand anders oder mit dir. Ja, dann hat mir sehr viel Spaß gemacht. GG. Ja, GG. <lacht> Einen schönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.